Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, seit ich ein letztes Video gemacht habe, weil ich auch teilweise im Urlaub war, weil ich auch faul war. Ich weiß, Videos machen ist anstrengend. Vor allem, wenn man nebenbei auch streamt. Ja, Vollzeit streamt. Naja, egal. Ich habe gehört, es ist ein neuer Pokémon-Trailer rausgekommen. Und meine Freundin hat ihn sehr gefeiert, obwohl sie anfangs den neuen Pokémon-Teilen skeptisch gegenüberstand. Und dadurch, dass sie ihn jetzt auf einmal feiert und sich das Spiel holen möchte, bin ich gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Bitte... Bedenkt, ich bin nicht so der überkrasse Pokémon-Crack und ich bin eher noch so ein Laie. Also mein letztes Pokémon, was ich gezockt habe, war jetzt so Casual-mäßig Pokémon Schwarz 2. Ja, also ich bin nicht jetzt der Oberpro. Deshalb werden meine bescheidenen Casual-Pokémon-Spieler-Meinungen wahrscheinlich vielleicht von den Veteranen-Meinungen abweichen. Aber hey, dann kriegt ihr zumindest die, den Eindruck und die Meinung eines eines Pokémon-Noobs. So, nicht wundern, ich benutze jetzt einen anderen Browser, und zwar OPERA GX für Gamer. Naja, jedenfalls ähm, Pokémon... Äh... Shield and Sword New Trailer. Potschleppe hoch. Qualität auf 1080p. Der geht auch nur zwei Minuten lang. Also ich, ich wundere mich, was darin vorkommen mag. Seid ihr bereit? Okay, let's go. Aha, aha, okay. Boah, ein Shy Guy. Galarienforms. Galarische Form? What? <lacht> was? Wie sieht das denn aus? Boah, was für ein Zylinder! What the fuck? Das sind wie die Alola-Formen. Das Geradax in äh, schwarz-weiß sieht aber cool aus. Finde ich. Aber das Morgen gerade, das Smogmog, das war... Das sah sehr weird aus. Oh, cool! Obstagoon. Ich weiß nicht, ob das Pokémon neu ist, ich kenn's nicht. Aber Zigzags und Geradax kannte ich. A form-changing Pokémon discovered in Gala. Form-changing? What? Ein Ditto? Das sieht aus wie ein Pikachu. Wahrscheinlich ist das, das, das ist der Pikachu-Verschnitt dieser Generation. Ich habe ja letztens erfahren, was ich ja echt nicht wusste, dass in jeder Generation ein Pokémon vorkommt, das Pikachu-ähnlich ist. Ich sag das irgendwie voll weird. Pikachu. Das heißt eigentlich Pikachu. Äh, in jeder Generation gibt es ein Pokémon, das Pikachu-ähnlich sieht. Und das wird vielleicht wahrscheinlich das, po das Pikachu-ähnliche Pokémon dieser Generation sein. Er sieht aber witzig aus. More Morpeko, Full Belly Mode. Full Belly Mode. Okay. Ability Hunger Switch. Vielleicht hat das äh, verschiedene äh, Formen, so ein bisschen wie, weiß nicht, Deoxys oder so? I don't know. Oh ja, ja, okay. Oh, okay. Es ist ein Herzloser. Darkness. Submit. Oh, das ist voll der Herzlose, ey. Compete with new rivals. Eine Oma. Bede. Was ist das denn für eine Omi? Oh, das, das, war, das war das Zeltpucken. Oh, ein Goth Girl. Das sieht ja cool aus. Oder ein Rock Girl, Goth, Goth Rock, irgendwie sowas. Team Yell. What the fuck? Was sind das denn für Hooligans? Alter, was für Hooligans. What the fuck? Die sind wahrscheinlich an so äh, Fußball-Hooligans angelehnt. Die nicht weniger nervig sind, by the way. Stellt euch mal... <lacht> Guckt euch mal den an, ey! Boah, der Arme! Stellt euch mal vor, ihr seid so ein Rezeptionist, ne? Und dann kommt so ein Team aus vier Hooligans mit Tröten... ...mit Doppeltröten ins Haus und bläst die erstmal rum und macht Krawall. Am besten noch so richtig sturzbetrunken und mit so einer fetten Bierfahne. Boah. Das war quasi... Das war quasi meine Dortmund-Erfahrung in der nutshell by the way. Oh Mann. Was für Idioten. Und das sollen die neuen, das soll das neue Böse-Team sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, das, das Böse-Team von Generation zu Generation, so zumindest was die letzten Generationen anbelangt, so irgendwie immer harmloser wird. Am Anfang hatten wir noch Team Rocket und Team Rocket hat Pokémon versklavt. Um damit die Welt zu beherrschen. Und jetzt haben wir fucking Fußball-Hooligans. Mit doppel -Wu -Wu selas Pokémon ist tief gefallen. Aber war das wirklich schon der Trailer? Der war ja echt wenig. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt meine Freundin. Official Forms. Ich weiß gar nicht, was meine Freundin jetzt äh, so gefeiert hat an dem Trailer. Ich muss sie mal später fragen. Aber das scheint es gewesen zu sein. Danke fürs Einschalten, Leute. Vergesst nicht, revanchieren, abonnieren, liken, kommentieren vor allem. Ich will ein bisschen mit euch quatschen unter dem Video. Und zwar, meine Frage an euch, was haltet ihr von diesem Trailer, von diesen beiden Trailern? Hat es euch vielleicht jetzt doch überzeugt oder auch nicht? Was sagt ihr zu den neuen, äh, wie heißen die Formen? Diese neuen britischen Formen. Was sagt ihr zu dem Smogon mit dem fucking Zylinder? Also ich finde das Pokémon irgendwie witzig, aber auch lächerlich. Keine Ahnung. Naja, wir sehen uns im nächsten Video.